Fällt Ihnen manchmal etwas ein, was Ihr Partner oder Partnerin in der Vergangenheit Erfreuliches getan hat, wenn Ihr Partner gerade nicht da ist? Und kaum sehen Sie sich wieder, macht der Partner nur Dinge, die Sie ärgern. Was würde passieren, wenn Sie Ihrem Partner bei einer Wiederbegegnung als erstes die schöne Erinnerung erzählen würden? Vielleicht würde er dann gar nicht mehr auf die Idee kommen, das zu tun, Oh, sie wird ärgert.